Leute, ich bin Conny, und heute spielen Tani und ich zusammen Fortnite mit Hex. Los geht's. Ja, yeah, check das aus, Leute. Wieso liegt da eine Krone in der Spawn-Lobby? Ich bin noch gar nicht in der Spawn-Lobby. Seit wann bist du vor mir in der Spawn-Lobby? Ich habe keine Ahnung, aber ich habe eine Krone in der Spawn-Lobby gefunden. <lacht> ich habe gerade Angst, dein Ladebildschirm ist voll lange bei mir. Jetzt bin ich dann Okay, Jetzt. stabil. No Scope 360. Keine Ahnung, was abging, aber no ja gut. Daily buggle, wie immer. Ich lande dann oben ja, auf dem gehen. Schiff, weil wenn da andere Leute landen, dann müssen wir nur das Schiff für uns erobern und haben dann eine High Ground. Okay, ich <lacht> lande unten und ich schaff's im Notfall irgendwie hoch auf das Schiff, das passt Okay, schön. dann viel Erfolg. Dankeschön. Wir holen das so easy, ich meine, mit Hacks können wir nicht verlieren. Ja stimmt, ja, stimmt Leute, wir, mit win, wir spielen mit Hacks, deswegen, wir können eigentlich nur gewinnen. Genau. So sei es gesagt. Okay, ich schaff's sogar ausnahmsweise mal auf dem Dach zu landen, Haus glaube ich. Na, ich schaffe es auf dem Schiff zu landen. Ist hinter mir jemand... Ja, mit Abstand ist da jemand. Oh doch, nicht ganz so viel Abstand. Okay, hier sind Sollt andere Leute auf dem hochkommen. Schiff. Oh, okay. Kommst du runter oder hm. ich, ich Ähm, oh, meine Hacks funktionieren gerade nicht. Oh. Hab einen gedownt? Oh Gott, oh, oh, oh. ich, ich glaub an dich. Es <lacht> siehst du oh, mein oh, hey, Leid? Da, ist hier? Ich, ich, ich komm runter zu dir, ich komm runter zu dir. Ah, er hat mich Wo bist du? Oh, ah, ich weiß nicht, ob ich es zu dir schaffe. Warte, ich kann ja in der Zwischenzeit, Karte. der hatte ich ja gefinisht. Jetzt kann ich dann doch ein ja. bisschen was looten, mich ein bisschen hochheelen. <lacht> <lacht> hat gut funktioniert mit den Hex. vielleicht sollten wir doch zusammenbleiben. Ja, ja, besonders wenn Daily Bugle direkt am Anfang, wo das ähm, Schiff langfährt, ist, dann geht er sehr, sehr viel weiterhin. ja. Weil Daddy Boogler hat den besten Loot, Leute, Leute. Leute, Leute, was man gesagt hat. Okay. Hey, jetzt wo es keine Spideys mehr gibt, hat Daily Buckel, glaube ich, nicht mehr den besten Loot. Es hat schon guten Loot, weil es halt einfach eine riesige Stadt ist. So. Ja, das stimmt. Also. Durchaus, durchaus. Sehr gut gesagt, ja. Landet immer tötet. Dort bekommt ihr die meisten Kills. 20er KD. Ich schwöre, Leute, Leute. Leute, Leute. Leute, Leute, ich weiß nicht warum, aber meine Hacks, sie haben nicht funktioniert. <lacht> meine auch nicht. Meine sind kurz ausgegangen. Sorry, der Typ in der Bahn hat gesagt, das funktioniert safe. Der Ehrenlose. Was <lacht> ein Ehrenloser. Ich habe ihm sogar 2 Euro gegeben dafür. Ja. Okay, da oben, ist meine Karte. Oh. So. Ihr habt eine Karte? Yeah. Okay, die Frage ist nur, ich kann dich jetzt noch nicht wiederbeleben. Ja, und da unten geht's gerade ab. Oh, den hast du. Oh, ah! Der Panzer hat zu gut, mir gedreht. Nicht gut. Leute, Leute, Leute, ich muss hier <lacht> weg. Leute, Leute, gleich gibt's bum bum. Der hat bum bum gemacht. Hätte ich mal lieber mit der richtigen Sniper geschossen. Oh, na gut, ah. das war schlecht. Das war sehr die schlecht. Haben zwei Leute, Panzer, Leute. oder? Und zwei Panzer, das ist gefährlich. Ach was. Schwachsinn. Was? Einfach ein bis zum C4. So ein Humbug. Hm. Ähm, Leute, Leute, ich glaube, ich gehe raus aus der in die den... Oh, ich habe keine Spidey's. Ist es in der Zone? Ja, es ist in der Zone. Oh yeah. Es könnte sogar sein, dass die Zone nach Sleepy Sound rübergeht, wenn wir Glück haben. Deswegen äh, vielleicht ja, ich müssen wir so. ziemlich viel Glück haben. Ja. Aber aber wir haben immer viel Glück. So sehen, du musst es so sehen. Die andere Seite, dass es zu Lockjam, Jam, oder so rübergehen würde, wäre auch unwahrscheinlich. Deswegen, wenn es zu Shifty Shafts geht, könnte Sleepy Sound auch noch in der Zone sein. Na, ich war so. hier auf jeden Fall nicht alleine. Es gab andere Leute, die schon mal hier waren, Leute. Leute. Leute. <lacht> Heute mein neues Lieblingswort. Leute, Leute. Ich kann nicht mehr aufhören, das zu sagen. Das ist Leute, wie ein Leute. Ich weiß nicht mehr, wie man aufhört, Leute, Leute zu sagen. Leute. Das ist wie ein Ohrwurm. Einfach so Multitasking. Schild aufladen. Jetzt vielleicht ein bisschen warten können mit dem Schild? Dass ich nein, jetzt nein, Multitasking. Aufhören, aber... Ich habe ja zwei. Oh. Ich glaube, trotzdem wäre es smarter gewesen. Hey, ich gehe jetzt aber zu. Hä? Hatte ich Halluzinationen? Nee, da ist es. Ich geh zu dem Ding da. Ich zu dem Ding. Wir gucken, ob ja, da ich was hab drin ist. Schild mal Ja, hier sind so Schildfässer. Hier ist ein Werkzeugkoffer. Hier ist ein bisschen Schild. Oh, hier ist noch ein bisschen Southpack. Uh, Southpack, warte mal. Das nehme ich auch gerne. Mhm. Dankeschön. Und guck mal noch, Southpack. was da ist. Leute, Leute, kann ich hier rüberklettern? Über den Stacheldraht? Ja, ich kann über Stacheldraht rüberklettern. Funktioniert einfach nicht, dieser Stacheldraht. Was ja. ist das? Ah, Wie jetzt kommt wieder so ein Story-Ding. Ah, okay. Ah, ne, es war nur du. Da kann immer noch keine richtige Waffe. Ah, da hinten ist eine. Leute, Leute, da ist eine automatisch. Leute, Leute, hier ist noch so ein Mad-Nebel. in Gläser. So viel Zeug, was ich gerne mitnehmen würde, aber man hat halt nicht unendlich viel Platz. Komm, ich mach das hier kaputt. Und ich Push glaube, ich sehe da hinten, das scheint sogar noch in der Zone zu sein. Southpacks. Wir sind beide voll low eigentlich. Oh, noch ein Southpack. Ja, das war der. <lacht> Da sind auch gespawnt oder so. Ne, ich hab die aus der Kiste genommen. Ah. Leute, Leute, Leute. Leute da hinten ist ein Loot Drop. Lass ihn mal abschießen, Leute, Leute. Oh, ein Trank. Na, jetzt fällt er ins Meer. Tschüss. Du sollst ein bisschen auf die Zone gucken. Wir müssen in die Zone, Leute, Leute. Äh, die Zone ist genau da, wo wir hin müssen. Also los geht's. Leute, Leute, Leute, komm mit. Äh, ich bin, glaube ich, ganz woanders. Egal. Ja, ich Passt geh erstmal in den Leuchtturm rein. Weil ich habe einen Battlebus gefunden. Ich. Oh, nee. Battlebus. Den wollte ich schon immer mal fahren, aber die sind immer am Rand der Map. Aber wir sind ja jetzt am Rand der Map. Ja, aber hier ist leider doch kein Battlebus Bus. Oh. Tut weh. Aber egal. Leute, Leute. Bewegen wir uns einfach mal in Richtung Zona. Boah, ich, ich bin schon ein paar Mal eingefahren. Ich habe mal eine Runde mit dem Battle gewonnen. Ich bin einfach gegen die Leute gefahren. Ich habe noch nie den Battlebus gefahren. Ich wurde nur einmal von Leuten aus dem Battlebus raus abgeballert. Oh Gott, ich dachte gerade, die Reflektionen wären Gegner. <lacht> Auf jeden Fall. Die Leute kamen halt so... Die, das waren alles No-Skins. Und ich hatte so richtig das Gefühl, boah... Einfach die Fortnite-Gang greift mich an. Die kamen im Battle-Bus drei Leute und die hatten alle No-Skins. Ja. Das sah aus wie in so einem Trailer. Toll. Ja, ja, das machen richtig viele, dass die alle No-Skins nehmen und dann mit dem Battle-Bus rumfahren. Das wäre auch passiert. Okay. Ja, und wenn du gegen die Fortnite-Gang spielst, hast du keine Chance. Ja, besonders sind alles No-Skins, aber die sind trotzdem Pros. Oh, da schießt das bei Drakes Haus? Ich glaube, wir sind bei Drakes Haus, oder? Ja, sind wir in der Nähe. Warte, die Steps sind über mir. Äh, Und ich dachte, Seite? ich hätte eine MP mitgenommen, aber nein, das ist die, diese schlechte Shotgun. Egal, ich bin da. Ich höre Steps aus der Richtung, du hörst sie auch, oder? Ich bin... Ich nee. glaube, der ist im Haus nebenan. Meine Steps, ich. Ah doch, jetzt höre ich sie auch, ja. Yeah. yeah. Yes. Hier unter mir. Okay, den holen wir, Leute. Ich habe Hex aktiviert. Okay, Hex an. Ich hoffe, meine Shotgun, die macht jetzt mal was <lacht> es gibt, Warum gibt's denn Fortnite-Häuser, in denen es keine Treppen gibt? Nur weil man bauen könnte Ja, da ist er, Pass rein Leute, Leute, Leute so. Diese ist Shotgun einer. ist so schlecht, so viele Shotgun-Schüsse Hier ist bestimmt noch ein Zweiter, pass auf Ich hab keinen Zweiten gehört Echt nicht Nö Okay, ich hör auch keinen Zweiten, anscheinend Ja, oh, die Zone Oh Gott, achso Wir sind aber ja, in der Nähe Leute, Leute, Leute, schnell rein in die Zone in die Zone? Ich hab's gecallt. Die Zone geht zu Shifty Shafts. Mhm. Also ihr könnt jetzt auch mal ein Auto am Rand stehen, ne? Ja, schon so. Oder ein paar Spideys. Wieso nicht? Ja. Okay. Oh, spider netze Aber leider gibt es die Spideys nicht mehr über wo <lacht> Spider-Man-Netze sind. Die armen Spideys. Hab ich noch nie in einem Video gesagt, deswegen sage ich jetzt mal in einem Video. Ich habe extra in meinem Zelt Spidies abgelegt. Für den Fall, dass die Spideys weg sind. Und jetzt, wo die Spideys weg sind, ist mein Zelt leer. Oh. Meinst du, wenn Spidys zurückkommen und ich ins Zelt nichts reingelegt habe, bis dahin sind da wieder Spidys drin? Please. Stell dir vor, du hättest die behalten und du hättest noch so eine Runde Spideys spielen können. Okay, den haben wir. Ich seh nichts mehr, weil okay. du bist vor mir. Yep, sorry. Kein Problem. Oh, ich hab ein paar Schüsse. Ey, ich kassier mies. Okay, er ist tot. Er ist, down. er ist down. Aber er hatte doch noch einen Homie, oder sind die anderen auch down jetzt? Mm, oh, ja, ich werd, ab, ich werd mies abgeschossen von dort. Ich geh ins Haus rein. Deckung, Deckung, Deckung. Oh, das sind zwei. Komm, komm ran, komm ran, komm ran. Okay. Erstmal erholen wir uns wieder. Ja, okay, Leute, Leute, Leute, wieder raus. Ja. Ich glaube, die pushen uns. Was so sollen sie machen. Da rechts. Ich. Oh, die, die, die, die looten den anderen. Oh, ich werde angeschossen. Hab ihn Hits gedrückt. Ich hab kassiert. Ich muss im Nahkampf gehen, weil ich hab. Ich auch. Ich hab nur Waffe für einen absoluten Nahkampf oder für einen absoluten Fernkampf. Hab einen, aber ich bin sehr, sehr laut. Ja. Werden wir doch von woanders angeschossen? Oh, von hinten, von hinten, von hinten. Ja, man. ich hab's gemerkt. Leute, Leute, ja, Leute. Ja, ah, meine los. Waffe oh, war leer. Oh. Diese Shotgun. Das, waren wirklich, das war der Fehler der Runde. Ich hatte eine MP und ich dachte, das wird jetzt diese noch krassere, dieses Kampfgewehr. Aber nein, es war diese, diese schlechte Shotgun, die so schnell schießt. Schade, Leute, schade, die Hex haben versagt. Noch eine Runde, komm. Leute, diesmal mit Hex, diesmal mit Hex, ich schwöre. Diesmal mit Hex, Leute. Diesmal mit Spideys zurückhacken. Leute, ich, ich schwöre, der, der Typ auf dem Bahnhofsklo, der hat mir gesagt, der hat mir gesagt, ich kann damit Spideys haben mit dem Hex. Ja, ich habe nur 2 Euro bezahlt. 2 ja, Euro Warte, wir gucken jetzt erstmal Zone Jetzt können wir Daily Bokele gehen Ja, perfekt, perfekt Leute, Leute, ich spring jetzt raus Oh, hab ich oh, ich habe vergessen, mich beim Busfahrer zu bedanken Das heißt, die Hacks funktionieren oh, nicht richtig Nein. Leute, wir haben keine Hacks diese Runde Wir müssen diese Runde mit Skills gewinnen Oh, das wird hart das Fortnite hart. aber nur mit Skills spielen Challenge <lacht> Oh Gott, da ist jemand schon am Fallschirm richtig Richtig weit vorne. Die da fliegen mindestens eins, zwei, drei Leute zu Daily Bugle. Okay, lass beide auf das Schiff gehen. Dann. Ja, aber die Leute, ich die ich eben Waffe. gesehen habe, sind vielleicht auch über Daily Bugle hinweggeflogen. Ich habe sie aus den Augen verloren. Hm, ich weiß nicht. Wir sollten aufpassen. Hier sollten wir auf jeden Fall. In dem Schiff sind auf jeden Fall immer zwei Bots. Ja, das ist das sowieso. Ich habe ja, auch noch nie mehr gesehen. Von, von den Bots. Bots. Ich auch. Ich bin eigentlich in der Nähe von dir. Ah, hier ist ein Bot. Okay, hab einen. <lacht> Ja, Bot, was willst du jetzt machen, Bro? Hä? Ja. Was willst du machen? Warte, ich hole mir kurz Money. Ich hab meine Weil ich Dauer höre Steps aus einer Richtung, aus der ja kein Bot kommen sollte. Und zwar von dort. Da ja, kam doch ein Bot. Ach, Alles klar. Ich dachte, der Bot wäre auf der anderen Seite des Schiffs. Alles gut. Äh, haben die Bots irgendwas Nices gedroppt? Der hier ah, nicht. Ja. Und den anderen wow, hast du komm, ja verschleppt. Ja, stimmt. Gut, wir looten jetzt das Schiff. Wie viel Erfahrung hast du damit, ja. dieses Schiff zu looten? Wenig. Okay. Also es gibt, an in sich gibt es auf dem Schiff guten Loot, aber du musst halt wirklich das ganze Schiff durchforsten. Genau, und das ist halt riesig. Ja, deswegen, äh, Victor sagt immer, ja, Schiff voll guter Loot, aber das ist halt das Problem. Und es dauert lange und Daily Bugle ist nicht immer in der Zone, deswegen ist es ein bisschen mhm. problematisch. Ist Daily Bugle in der... Ja, jetzt ist es in der Zone, Gott sei Dank. Gott sei Dank. Ah, ich sehe schon, du bist von hier gekommen, aber du warst bestimmt nicht hier unten, ja. <lacht> Leute, ich zeig euch jetzt die Spots auf dem Schiff. Die Spots, Leute. Die Snuts. Die Spots, Leute. Nuts. Leute. Leute, aber habt ihr schon den Kanal abonniert? Nein, oh du musst mir helfen. Wo bist du tot? Das ich bin aus Versehen runtergefallen. Aus Versehen! <lacht> Sowas macht man nur mit Absicht. Ich wollte gucken, ob da vielleicht ein Spidey-Netz ist, wo ich drauf springen kann. Ich muss kurz nachladen. Ja, ja, hier sind überall Bots. Ich muss jetzt gegen die ganzen Bots kämpfen. Wie soll ich zu dir kommen, wenn du zwischen den Bots? Also du bist ein bisschen weiter zurückgegangen. Weil ja. die Bots werden mich jetzt rushen. Da also, brauche okay. ich als allererstes mal Deckung. Ich hab mal ja, ja, geh ins Haus. Oh nein! Die Warum Bots haben die ausgerechnet so diese Mann. Wand jetzt aufgeschossen? Passt schon, passt schon, passt schon. Ja, ja, ja, ja. Okay, okay. Hey, meine Schüsse kommen nicht an. Jetzt endlich. Bitte, ich auch, ich auch. Oh, Tani ich bin auch los. Oh, oh, sorry, oh, aber da hinten ist doch ein Schild. Ja. Ja, das ist doch ein Schild. Okay, okay, ich verschlüsse, okay, die nicht losen. von Bots kommen. Äh, wollen wir einfach erstmal ins Haus reingehen, ein bisschen looten? Ja, wir looten jetzt weiter. sehr, sehr viel looten. Okay. Lieber dir jetzt eine Pumpgun uh, Mad Spray. Trommel, Schrotflinte, die will ich nicht haben, okay. Ja. Oh Gott, ich hätte fast Charlie angedings. Äh, Ey, Charlie, wie geht's? Das ist oh, Charlie. ich kann mir ein Boom-Scharfschützengewehr von den Kugeln. Charlie ist ein freundlicher Bot, aber wenn du den angreifst, dann gibt's Stress. Gut, was kann diese Waffe? Das schauen wir uns jetzt mal an. Ähm, XVV das ist es. Scharfschützengewehr mit Kugeln, die kurz nach dem Auftreten explodieren. Das gefällt mir. Uh, das ist super. Das ist wie ein Panzer, aber. Das ist wie ein Panzer. So krass. <lacht> das ist wie ein Panzer. Übrigens Nein. wollen wir mit dem Panzer in die Zone fahren. Ja, müssen wir aber wohl. Ja ich will jetzt noch ein bisschen Amaran Money der Muni sollte niemals ausgehen. Ich warte im Panzer auf dich. Ja. Habe ich jetzt endlich Infrarot? Nein, schon wieder Ranger. Ich hoffe immer noch darauf, dass ich in einer der Kisten jetzt Infrarot finde. Trommelschrotflinte, so ein Müll. Oh, da ist jemand. Ah, okay, hier. ich komme, ich komme. Hier, hier. <lacht> warte, ich komme! Ich schieß mal auf ihn. Chane! Ich habe ihn 120er halt gedrückt, habe ihn 120er halt gedrückt. Nice. Ich habe ich er Geld noch. Okay, lass zu ihm fahren. Warte, Komm ich bin her. noch nicht da. Oh, ich okay, wurde gerade angeschossen von hinten. Das ist kritisch. Du musst aufpassen. Lass einfach zu dem fahren. Ah, ich sehe den, der dich angeschossen hat. Egal, dass er auch weg Okay. Ich habe ihn nur Angst gemacht. Ist er in dem Haus? Markier ja. mal. Ich schieße random rauf, weil ich nicht sehe. Würdest du, du hier nicht ja einfach durchfahren? Da ja. ist er. Ich bin überfahren, ich bin überfahren Ja, überfahren. Alter. Nein, die Treppen kann auch nicht umfahren. Oh, ich habe zwei 50er-Hits gedrückt. Das er ist low, er ist low. Er ist sehr low. Du musst nur einen Hit drücken. Schieß tiefer, wenn du kannst. Okay. Überfahren. Oh, <lacht> er <yeah>, ist <lacht> weg. <lacht> Was ein epischer so. Ja, also. Oh, die haben auch einen Panzer. Ja, ich weiß, deswegen schieße ich auf die. Erst. <lacht> yes. Oh, ich yes. wurde gesniped, ich wurde gesniped. Von dem Haus, steht oh, auf das Hausdach, so. Oh, das ist voll cool. Fahr bitte weiter, ich möchte nicht auf dem offenen Feld stehen, weil ich bin mit einer Zielscheibe hier drauf. Unser Treibstoff ist gleich alle, also müssen wir gleich aussteigen, die so weiter gehen. Da ist jemand. Direkt mal. vor uns. Ich steig raus. Ist der da? Er ist in den Panzer gegangen. Er ist da. Hilfe, Hilfe, Hilfe, Hilfe, Hilfe, Hilfe, Hilfe, Hilfe, direkt vor mir. Oh, hol ihn dir, hol ihn dir. Hol ihn dir, Tiger. Ja, rechts weg. Okay, okay, ich bin in der Zone. Nice. Boah, das war kritisch, die Situation. Das war wirklich so kritisch. Boah, ah, hätte der den, den Sniper-Schuss nicht getroffen, dann wäre ich gar nicht gedownt gewesen. Okay, wir haben aber richtig viel Star. Okay. Au! Wow. Sniper. Ah, Sniper. Ich Nicht hochheben, nee, erst wenn wir in Deckung sind. Oh, die finnischen mich ehrenlos. Ah, oh, nee, nimm dir die Boom-Sniper mit, wenn du kannst. Ah, äh, 14 Leben. Äh, äh, äh, äh. Ah. ah. Oh, der hatte, der hatte irgendein krasses... Ja, der Zeilen. hatte krassere Hexe oh. als wir. Der hatte krassere Hexe als wir, Leute. Wollen wir noch eine Runde für die Aufnahme spielen? Das reicht, mit dem Video. Aber wenn ihr gerne noch die anderen Runden sehen wollt, dann schaut bei Tani vorbei. Bei dem kommt das Video mit den weiteren Runden. Er ist in der Endcard und in der Videobeschreibung verlinkt. Ich gehe aber erstmal zurück zur Lobby ja. und würde sagen, wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst gerne ein Like da. Abonniert unsere Kanäle. Bis dann und ciao. Ciao.